Es geht weiter mit Kirby und mit Level 2 aus der dritten Welt. Yeah! Und du stirbst bitte, Dankeschön. Warte, kann ich denn eigentlich von hier treffen? Äh, sieht nicht so aus. Ne, schade. Du, da, da, da, da, da, da, da. Bei Kirby tue ich mir aber irgendwie immer schwer, irgendwie was aufzunehmen. Ach oh, Feuer, yeah! Oh, nein, nein! Zum einen bin ich scheiße, zum anderen. Wenn ich äh, weiß ich nicht, wie ich den Vorgang anfangen soll. Und bin wir bin ich schüchtern. So wow, was? Man kann die Wachstum hatte kaputt machen. Geil, wusste ich nicht. Super. Dann macht's ihr diesmal nicht falsch. Beim nächsten Mal, wenn ihr das Spiel das spielt. Ja, ganz wichtig. So, jetzt sind wir beide mal hier an so einem großen Turm. Und hier können wir einfach nach rechts gehen. Bis der irgendwann aufhört. Zu, zu, zu, zu spinnen. Ich eine andere Fähigkeit haben. Ich bin für mich unsicher mit der. Die brauchen wir so lange zum Schießen. Wow. Ich weiß noch, als ich früher, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, bin ich hier runtergesprungen. Weil ich dachte, da unten geht es eigentlich... Also ich ich habe halt nicht gewusst, dass er irgendwann einfach so aufhört zu, zu spinnen. Und dann bin ich einfach runtergesprungen und dann bin ich gestorben. Das war sehr, sehr unlustig. Äh, ja. Aber äh, äh, machen wir weiter. Die Folge fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich die Folge anfangen soll. Von daher denke ich, dass das okay So, die Down-Bee brauchen wir am besten. Warum nicht? Hi Spikey. Spikey. Ich nicht, wie du falsch mich mal bitte Obwohl, ich hätte lieber dich da. Nein, nicht dich da, nicht dich da. Ich will dich... Ich kann, ich kann nicht springen. Ich kann nicht springen. Manchmal ist einfach gar kein Blatt zu springen. Was ist los? Schon wieder? ich muss zweimal drücken, damit wollen anfangen zu springen. Okay. Ja, ihr wisst ja, mein Skill ist eingerostet. Ich bin nicht mehr so gut in dem Spiel, wie ich mal war. Äh, das ist blöd. das weiß ich. Das nervt mich wahrscheinlich. Aber was soll ich dagegen machen? Am besten einfach mit Controller spielen. Äh, keine Ahnung, ob ich jemals den View wieder zurückbekomme zusammen mit dem Controller. Wäre schön, würde ich ihn wiederbekommen. Äh, ich oh, auch gutes Commentary! Mit den Leuten sich noch diesen Shit hier geben, will. Das ist ein Retro-Let's-Play und Retro-Let's-Plays werden nie gut gekriegt. Aber trotzdem hab ich Bock auf das Game. Aber Kirby anscheinend nicht, denn er ist ermüdet. Äh, müde. Man hat keinen Bock zu springen, wenn ich ihm sag er soll springen, dann macht er das Nur manchmal Und manchmal, dann macht er das einfach nicht Oh man, oh man So, jetzt bin ich ein Wheelie, jetzt gibt's erst Mal auf die Nuss Let's go! Das man, der ganze Kurs ist aufgebaut, damit man hier mit dem Really durchfährt. Jung. Oh, sieht voll geil aus irgendwie. Ähm Nein! Ich wollte gar nicht weg! Ich. Nein! <lacht> ich wollte ich wollte gar nicht! Ich wollte mir die Fähigkeit! Oh Gott, ich wollte das gar nicht! Da kann ich wieder zurück. Nee, ich dachte, es du die da wenn, wenn oben, aber nee. Ich kann einfach nur nach oben klettern. Wenn man Bock hat, warum nicht? Oh. Bitte lass mich in Ruhe. Ich kann mir natürlich auch für 20 Euro oder so ein Bluetooth-Stick holen. Könnte ich mit mit dem Switch-Pro-Controller spielen, aber... Lohnt sich das? Was soll ich das machen? I don't know. So, Backdrop ist natürlich richtig geil. Da, da sagt man nämlich Gegner an und dann Backdrop man die einfach will ich bitte bringen ist platz habe ich das verzugbrechen die kriegst du juhuck mal wenn der skill weg ist kriege ich zumindest am ende noch ein also ja. Ja, super yeah so arena time wer ist unser box diesmal und oh, nicht du schon wieder warum geht Backdrop nicht backdro back ja, okay, dann kann, kann ich euch Backdrop heute nicht zeigen, sondern wir kämpfen jetzt erstmal gegen den roten Wheelie. Wow, da schießt doch richtig schnelle Wheelies raus. Bam! Was so, machen wir mit dem Blödsinn? Hör auf, drum zu jumpen. Jetzt. Yes. Hoppen. Und One-Hop! muss ganz feste reindrücken und das am richtigen Zeitpunkt. Wow, wow! Okay, okay, ein Leben hat er noch. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Komm her! Bam. Was kriegen wir, was kriegen wir? Oh Lord, ich habe genau in dem gleichen Zeitpunkt das gemacht. Deshalb habe ich jetzt kein Sound bekommen. Aber ich kriegen ein Wii. Super! Das war es nicht wert. Aber dann habe ich das auch mal gezeigt, was es dort gibt. hier Level 3! Warum ist die Musik in diesem Spiel so episch? Ich weiß es nicht. Ich wüsste es gern. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel überhaupt einen Hardmod hat. Wenn ja, dann kann ich ja vielleicht, ähm, bis der Hardmod halt dran ist, ähm, wenig üben. Und dann äh, euch beim Hardmod meine wahren Skills zeigen, die ich im Spiel habe. Ihr merkt ja, dass ich gerade nicht so den besten Skill habe. Aber wieder so ein drehender Turm. Die kommen immer noch öfter. Die kommen jetzt öfter. Man sieht, by the way, wann die aufhören, weil Kirby geht immer, immer wieder ein Stück weiter nach rechts. Und wenn dann irgendwann hier in so einer Ecke ist, vom Turm, ja, dann hört der Turm auf zu spinnen. Daran habe ich es auch erkannt am Ende. Ich hätte gerne Eisfähigkeit. Yes, bin Eis. Yes, okay, dann werde ich rein. Was gibt's hier? Gibt's nicht irgendwo ein Secret Exit? Nein, gibt's nicht. Gibt's nicht. Nee. Ich habe nämlich äh, vorher noch geguckt, wie die Orte aussehen. Mit Secret Exit. Uh, schaut mal da oben. Äh, wie komme ich nach da oben? Wahrscheinlich hier, oder? Ja, oder? Yes! Yeah. Juhu! Bei anderen Orten gibt es wahrscheinlich nur Gegner und Formen und was weiß ich. Das brauche ich nicht. Wir sind jetzt alle blaue haben. Ihr seht auch die Overworld. Wir steigen so den, den Turm herab. Äh, herauf meine ich nicht. Herab, herauf. Hier geht es nämlich nicht nach rechts. Ich merke gerade, dass rechts sieht alles aus wie so Dragon Balls. <lacht> Wir gehen ganz weit nach oben, ganz ganz oben auf der Spitze warten nämlich ein Boss auf uns. Was könnte das nur sein? So hier ist ein Museum. High Jump. Nein danke, ich bleib lieber bei Eis. Bumble, bumble, bumble, bumble. Ich gebe natürlich immer Mühe, oder halt teilweise Mühe, damit ich nicht den abgrundtiefsten schlechtesten Skill-Crab. und zu Geile Rundfahrt. Hat zwar nichts gebracht, aber coole Rundfahrt. Oh Midnight Doom. Nein, ich will mein Eis. Ich will mein Eis haben. So weg mit dir, weg mit, weg mit dir. Die brauchen wir zwei Hits Hab ich das Gefühl? Kann das sein? So du da. Ich will meine Fähigkeit haben. Ich will meine Fähigkeit. Meine Fähigkeit. Wow! Ich will mein Eis haben. Die brauchen halt wirklich ein paar Schläge, ein paar Eis Hits, genau, Hits. ihr seht's ja, die brauchen einfach etwas länger, why, <lacht> <lacht> weg mit dir, geschafft, mit der Neid, was soll das, ich hab's ein bisschen auf unserer Seite, warum schickst du uns Gegner zu, okay, können wir noch Wandlungen holen, aber, nein, danke, brauche ich nicht, bam, was doch da? Ich hab Angst. Da braucht doch irgendwas. Wir müssen jetzt hin! Okay. <lacht> ja natürlich Highjump. Natürlich, natürlich, natürlich. Natürlich, natürlich. ist gut. Und schmack nicht dich haftig. Ich will meine. Meine Fähigkeit wiederhaben. Aber die ist jetzt weg. Hilfe, warum ist die jetzt weg? Das ist gemein. Sag ich meine, Hamami, die gibt dir gleich auf. Oh, schade. Etwas zu spät. Naja, egal. Live. Ui. Guck dich das an. Guck dich das an. Okay, hier sieht so ein bisschen komisch aus mit dem Sprite. Aber wir sind fast da. oben mit Jetzt kommt noch ein weiteres Level nach und dann kommt da schon der Boss. So, hier haben wir ein neues Minispiel, zwar Quick Draw. Das, das kennen ihr wahrscheinlich. Alle. Wenn der N, wenn der Gegner ähm, kommt. Und nee, wenn der A gegner anfängt, seine Knarre rauszuholen, so, auf sich zu zielen, drücke so schnell wie möglich den A-Knopf. Wenn du ihn zu früh oder zu spät drückst, dann hast du verkagelt So, ich.. muss mal leise sein. Okay, 15 ist gut. 14 nice. Hab den vierten mitgebracht. Ist glaube ich fünf Kämpfer oder so. Oder, oder sechs? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaub, es gibt aber 6. Ich glaube, es gibt also King Dedede und danach, äh, oder? Ich weiß es nicht. Oh Gott! 11?! What?! 11?! 11! Der 11! Wow, sorry, ich hab gerade Mikro schon geschlagen. Der hat 11 geschafft! Junge, okay! Naja, ich hab mein Bestes gegeben und ich fand meinen Try sehr gut. Oh, jetzt haben wir random. Was kriegen wir? Sleep. Geil, ich krieg das schlechteste. Wir sind unsiegbar. Jetzt habt ihr keine Chance. Geil wäre es wie bei Mario, wenn man. Äh, Je mehr Gegner du killst, desto mehr ähm, Punkte bekommst du und am Ende kriegst du halt so Gesamtpunktzahl und dann kriegst du eventuell One-Ups. Das wäre cool. Oh warte, warte, Frosty! Frosty! Ich will Frosty haben. Frosty! Freeze! PK Freeze! PK Freeze! PK Free! Ey, ich will mal PK Freeze haben! PK Freeze! Und dann fliegen die durch die ganze Map! Oh, Smash war schon geil. PK Freeze! PK Freeze! Oh, aua! Ich will meinen PK Freeze haben, lass mich in Ruhe! PK Freeze! PK Freeze! PK Freeze! Oh, was machst du denn jetzt? Bomben! PK Freeze! Aua! Baaaaaaaaa! Und Hammer! Der Hammer ist eine der geilsten Fähigkeiten in der ganzen Kirby-History. Das ist aber so geil. Okay, erst ein kleines Rätsel hier. Ich schätze mal, ich kann einfach alles kaputt machen. So, Bam, guck dich den Hammer an. Das ist so ein krasser Range, der vor allem hat. So, warte. Ja, genau das wollte ich machen. Ich kann mich hier nicht noch an ran. Und dann hier ins Ziel. Oh, war das gut? Ich weiß es nicht. Doch, das war perfekt. Gut. Oh, oh, yeah. Warum macht mir das Spiel immer Spaß? Wenn ich Spiel, aber wenn ich nicht spiele, habe ich auch keinen Bock auf das Spiel. Was ist mir? hilft. So, an diesem Level hier oben gibt es einen Secret das weiß ich. Müssen wir darauf achten. Was brauche ich denn für eine Fähigkeit? Ich brauche keine ich brauch keine Fähigkeit, ne? Ich glaube nicht. Oh Gott, nein, ich habe ihn doch! Oh, das Level! Jetzt das Level! Jetzt weiß ich, wo wir gerade sind, in welchem Level. Ach komm, ich war doch nicht... Wir werden ja gestern vor diesem Spike da verfolgt, hinter uns. wir müssen von ihm abhauen, der wird uns nämlich den Blick versperren. Dann müssen wir so schnell wie möglich abhauen. Okay, so. Und jetzt? Nächste Szene. Was kommt jetzt? Bam. Okay, max Tomate brauche ich nicht. Also kannst du die gerne behalten, du? Ich bin nämlich so gut für eine Wachse. So, genau hier ist irgendwo das Secret Exit. Hier auf der rechten Seite, genau hier. Ich kann man einfach sich reinpusten. So, und dann muss man sich hier beeilen. Ich hab's gerade noch so geschafft. Ich bin durch die Wand geglitscht. <lacht> ja, moin. Und BÄM! Eyecatcher-Minigame, das mag ich natürlich. Und deshalb freue ich mich, dass ich das gleich wieder spielen darf. Das ist super. Oh. Jetzt kommen diese Passagen des Spiels. Oder oh, haben wir gerade einen Fehler? Hier gibt es immer so ein Enemy, immer so ein Gegner, der da kann. Die gibt es nur in diesem Spiel, glaube ich, der hier. Der gibt uns nämlich die Fähigkeit Licht. Ja. Das, das macht die Fähigkeit. Jetzt haben wir keine Fähigkeit mehr. Jetzt ist der ganze Raum erhält. Hab das ist eigentlich für immer so, oder? Ja. Ich glaube, in einem späteren Level braucht man das, um dann wieder zurückzulaufen. Wo ganz am Anfang raum ist Und kriegt die fähigkeit ist am Ende. Und dann muss man ähm in so ein bestimmten Loch rein und dann gibt es dann zu Exit oder sowas. Ihr werdet ja noch sehen. Ich hätte ja alle zu Exit machen. Von daher, lass mich in Ruhe. Gehen am besten die Fähigkeiten noch. Ehre! Und dann raus hier. Raus hier! Raus! Raus hier! Oh, das war zu spät. Das war viel zu spät. Das ist grottig. Schick. So und hier haben wir das letzte Level. Bevor wir den Boss rauchen. Boss-Kampf machen, machen wir erstmal das Eye Catcher-Mini-Game. Ich mich kurz ein wenig konzentrieren. <lacht> <lacht> oh Mann. Oh Mann. Oh warte, Warte, warte, kann ich, kann ich das normal machen? Gibt's es nicht auch in der ersten Welt noch so ein Catcher Mini Game? <lacht> Komm schon, ey, das, das ist doch gemein. Ich habe gar nicht so lange gehalten. Das war noch ganz in Ordnung. Ey, das ist doch gemein. Ja, hier war der Kran und hier wollte ich nicht rein. Du Schwein. Was mit Welt 2? Na egal. Dann halt nichts. Ich brauche die One-up sowieso nicht. Ich hab 17. Ich bin viel zu gut im Spiel. Ja. Ich guck, ich mache die jetzt mit links. One-First-Try. Oh, es ist der. Oh, Sonne und Mond. Bitte nicht. Hilfe. Ich mag die überhaupt nicht. Ich kann die überhaupt nicht leiden. Nein! Ich brauche eine voll Fähigkeit, sonst ist es viel zu schwer. Sonst ist es viel zu schwer. Was ist meine Fähigkeit? Was ist meine Fähigkeit? So, wenn man gegen, Mo äh, gegen Sonne kämpft, dann, dann... Nein! Ah, ich lass mich doch erklären! Dann, dann dash die immer so und dann kommt immer so solche Sterne runter. Und dann ist es auch nachts. Hm. So, und wenn man gegen den Mond kämpft, was macht der nochmal? Genau, der, ist, der, ist, der hat den Cutter, der hat den Cutter. Der hat einfach die cutter -Fähigkeit. Sterne kommen auch nochmal... Nee, es kommt... Oh nein, es kommt der Laserstrahl. Weiß gar nicht, was ich mehr was ich mehr hasse. Aber es ist beides nicht geil. Und die Sonne kann einen trotzdem, glaube ich, verletzen. Da bin ich mir nicht sicher. Der kann auch dashen? Hau ab. Man muss beide beide besiegen. NEIN! Ah! Stop! Äh, first try. Komm, ich wollte nicht erklären und war nicht gut. Okay, lasst mich. Jetzt ich den normal machen den Kampf. Ist tag, in gegen den Mond. Ja, die haben sich nämlich gestritten und es kämpft die anscheinend zusammen, weil sie sich gestritten haben. Macht Sinn, ne? Ja, finde ich auch. Warum bin ich jetzt so schlecht. Warum bin ich so krass schlecht? Das regt mich jetzt schon wieder auf. Komm. Kill mich einfach. Komm. Ich hab schon wieder verkackt. Kill mich, komm, kill mich. Kill mich. Fahren. Kacke. Also nicht so schlecht in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich verflucht bin oder ob es daran liegt, dass ich mit Tastatur spielt. Aber ich bin scheiße gerade in dem Kampf. In Ruhe, Sonne. Ja, Sonne, Sonne, Sonne, Sonne. Verdammt. Mmh. Mmh. Oh, Mond, äh, Sonne meine ich jetzt, das war Mond gerade. Oh Gott. Äh! Nice. Oh, den Kater kann ich nicht tragen. Den kann ich nicht aufsammeln. Wusste ich nicht. Wusste ich genau nicht, dass der mich jetzt so angreift von der Seite dasht. Na oh Gott, oh Gott, oh Gott, bin ich kacke gegen den. Okay, da ist mir Sonne viel lieber, merke ich gerade. Mm. Bam, Doppelter Angriff, ist stärker. Und da versöhnt ihr euch jetzt gefälligst. Lasst mich in Ruhe. Gib mir den Stab. Und jetzt hau ich ab, denn ihr seid irre versöhnt. Aber ich das es ist nur dumm, was ihr macht. Level 4. Grape Garden. Oh, sieht so süß aus. Nein! Nein! Oh, passiert Kirby immer so was? Das finde ich nicht fair. Nein. Und wie die volle Welt aussieht, das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Yeah! Cliffhanger ist doch cool.